Hey Leute, willkommen zurück zu 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Und wenn ihr das letzte Mal dabei wart, dann wisst ihr, dass wir jetzt zum Safe-Ending kommen. Das zweitletzte Ending im Spiel. Bevor wir da hingehen, ich habe jetzt alle Storychecks offen. Ich muss das ganz kurz fotografieren, weil eine Kollegin mir nicht glaubt, dass es das gibt. Weil sie hat damals die DS-Version gespielt und anscheinend gab es das nicht. So, das hätte ich mal Wie auch immer, wir haben jetzt diesen Stories Check Tree offen und wir gehen jetzt ins Leave No One Behind. Und bevor wir da überhaupt weiterspielen, werde ich zuerst speichern im Dialog drin. Oh nein, fuck, warte mal. Wir gehen jetzt direkt runter. Menü, menu, ich kann Menü nicht. Guck mal, es ist 7 Ja, Bitte. Ich glaube, da hat ein Ending gefehlt. Nein, das ist ein Knife Ending. Warte mal. Sub, Knife und Axe. Ne, stimmt, das Coffin Ending ist ja noch was. Was ich immer noch nicht weiß. Irgendwas mit diesem sagt. Gut, wir haben gespeichert. Seven and Lotus. Wir haben ein Problem. Ja, okay, das kennen wir. Clover ist weg. Äh, was meinst du mit weg? Ja, sie ist weg. Blabla. Bla. Sie ist weg, das ist genau dasselbe, heißt nochmal. Wir haben gewartet und dann habe ich die Tür eingetreten und ich bin zu cool für diese Welt. Also ich finde WG7 ist eigentlich ein mega sportischer Charakter und er ist ein Kopf. Der Typ ist einfach genial. Abgesehen von seiner Latzhose. Nicht hier, nein, ist nicht. Okay, wir gehen weiter. Dusche. Oh. Okay. Äh, Noble Mode. Entschuldigung. Äh, nein, sie ist nicht hier. Okay, äh, wir sollten vielleicht in die Dusche schauen. Wieso die Dusche? Äh, Das ist, äh, wo ihr Bruder ist. Vielleicht wollte sie ihn sehen. Hm, wir können genauso gut nachschauen, oder? Komm, wir gehen. Okay, wir können immer noch rein. Edwin Mode. Und weiter geht's. Äh, wir sollten selber Danken später. Ja, echt. Kein Glück. Ja, ich glaube nicht, dass sie hier ist. Der Geruch ist übel. Gehen wir mal zurück. Äh, hey, checken wir mal hinten. Da ist sie auch nicht. Snake, wo ist nur deine Schwester hin? Ist so ein schlimmer Weg zum Sterben. Was schlimmer Art? Der Schädel ist gesplittert. Der linke Arm ist eklig verdreht. Warte, Knochen. Wow, wow, wir haben den Story Check. Wow, geile Sache. Also wirklich. Äh, mein Bruder, der Arm meines linken Bruders. Der linke Arm meines. Br ich habe das letzte Folge schon verkackt. Der linke Arm meines Bruders ist nicht wie der Arm einer normalen Person. Der Unfall hat ihn wirklich schwer verletzt. Natürlich, natürlich! Wieso habe ich es nicht vorhin gecheckt? Äh, Chumpi? Entschuldigung, das, wir warten, gehen wir. Junpei, Jun, wo wart ihr, Jungs? Okay, Jungs, ich muss ganz kurz eine Pause machen. Ich muss noch was holen. Okay, da bin ich wieder. Ja, äh, Jungs, wo wart ihr? Äh, ist was passiert? Klar ist, ist tot. Äh, ich habe sie gefunden im Badezimmer der ersten Klasse. Oh. Klaver, Klaver, wie, wie, wie ist das passiert? Ich mochte Klaver. Ich weiß, dass Klaver nicht um... Wahrscheinlich ist Klaver nicht so die beliebteste, weil sie so nervig ist, dieses 0815. Ich bin ich bin cool und... Boah, bin ich cool. Und dann dreht sie voll durch. Aber ah, ich mochte Klaver. Ah, das tut weh. Geh mir raus, Jun. Es tut mir gerade echt ein bisschen weh, dass, dass Klaver tot ist. Ich mochte sie wirklich. Bist du okay? Ja, ich glaube schon. Du solltest dich erholen. Hier, das Bett. Kannst du hinsetzen? Ja. Mein Arsch klebt an meinem Stuhl fest. Ich sollte vielleicht. Äh, wer hat den Körper zuerst gefunden? Äh, ich. Ich. Ich, ich, ich, das ist Ace. Wieso bist du in den Raum zurückgekommen? Um nach Clover zu sehen, wieso sonst? Ich habe sie auf dem Boden im Badezimmer gefunden. Sobald ich sie gesehen habe, bin ich rausgerannt. Ich kam auf die, auf den oberen Teil der Treppe beim Casino und habe so laut gerufen, wie ich konnte. Hey Leute, ich habe sie gefunden, aber es ist schlecht. Sie ist im Badezimmer im ersten, in der ersten Klasse. Kommt schnell oder sowas in die Richtung. Und dann bin ich zurück ins Badezimmer. Ace Center und Lotus sind ziemlich schön aufgetaucht, aber ich vermute, ihr zwei habt mich nicht gehört oder so, weil ihr seid nicht da gewesen. Also bin ich die Treppe runter, um nach euch zu suchen. Danach, ich meine, den Rest kennt ihr, oder? Das ist das eine Sache, um die ich mir Sorgen mache. Boss. Du hast eine von diesen Platten zwischen die Tür und das den Rahmen geklemmt, oder? Wieso hast du das gemacht? Habe ich dir das nicht schon gesagt? Ich habe das getan, dass die Tür nicht zugeht. Also könnten wir später zurück in diesen Raum. Du denkst, ich hab's getan? Naja, ich weiß es nicht, aber. Das hängt ein bisschen davon ab, was du sagst, oder? Verdammt. Kommt mit. Ein Schrank? Ja. Das ist der, der Grund, dieser Safe. Wir konnten ihn nicht, nicht öffnen, als wir durch diese Tür kamen. Als wir durch diesen Raum kamen, oder? Stimmt! Ich vermute, da war irgendwas Wichtiges drin, also konnte ich nicht darüber stoppen. Ich konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken. Ich dachte, irgendwann finden wir schon raus, was die Nummern sind für diesen Safe. Und wenn wir das tun, dann wollte ich nicht wieder mit Tür Nummer 5 rumspielen. Also habe ich die Platte in den Ausgang gesteckt, also konnten mir jede Zeit zurück. Verstehst du's? Ja. Hm, geht trotzdem nicht auf. Das ist. Rost? Wenn, das, wenn der Rost ist, heißt das. Hat jemand den Safe aufgemacht? Jetzt muss ich ganz kurz was gucken, ob wir auf den linken Weg kommen. Ist da nochmal ein anderer Hinweis? Bis jetzt noch nicht. Okay, wir sind noch in diesem Novel-Teil drin, den ich aber freigeschaltet habe. Ich frage mich, ob wir irgendwie eine Entscheidung fällen müssen, die uns dann links oder rechts weiterbringt. Vielleicht ist da ein anderer Hinweis. Irgendwas, das uns hilft rauszufinden, wen Mersklober umgebracht hat. Hinter dieser Tür, der Körper des neunten Mannes ist da hinten. Vielleicht sollte ich ihn nochmal mal anschauen, nur sicherheitshalber. Ja. zur Hölle, dieser Geruch ist... Warte, es ist weg, sein Armband ist weg. Es war genau neben der Brille. Aber wieso? Hm? Wo ist Jumpe hin? Oh, da bist du. Ähm, hast du irgendwas im Flur gesucht? Ja. Hast du was gefunden? Nein, nichts. Was ist los? Ich wollte dir etwas zeigen. Was ist es? Clover. Ihr Armband ist weg. Und zu dem Pflaster war ich nicht nie. Was wolltest du mir denn zeigen? Ich habe Clover's Körper nochmal untersucht. Echt scheiße, sie wurde einmal in den Rücken gestochen. Wahrscheinlich ein Messer oder so. Und ich habe das gefunden. Was? Ich habe es noch nicht angeschaut, aber ich wollte die Szene nicht zerstören, weißt du? Basic sagt, so kopal, ne? Naja, ich habe etwas ausgeliehen. Ich es mal aufmachen. Truth has gone, truth has gone, truth has gone. Wahrheit ist gegangen, Wahrheit ist gegangen und Wahrheit ist gegangen. Und na, jetzt? Äh... Ist die Wahrheit schlafend in der Dunkelheit der finsteren Hand. Was ist das? Irgendein geheimer Code? Gute Frage. Ein Code. Sinister Hand, me. Also Sinister. Die finstere Hand. The Sinister Hand. The truth is sinister... Ist das bezogen auf Snakes, kaputten Arm, die finstere Hand, Ich sag mal die linke Hand, das wäre Snakes linke Hand. Finster war ein, ein Begriff benutzt in der Heraldry, keine Ahnung. Ich weiß, dass es ein Herald ist, das ist auch ein Yu-Gi-Oh! thema aber wie übersetzt man Heraldry? Heraldik, auch Wappenkunde genannt. Ach so. Ähm, das bedeutet, links vom Träger eines Umhangs der Waffen. So, die linke Hand, die linke Hand. Was heißt die linke Hand? Heißt, die Finsternis der linken Hand, irgendwas mit diesem Armband. Da sind zwei Dinge drauf, die da rausstecken. Die linke und die rechte Seite des Gesichts, links und rechts, links und rechts, rechts und links. Wahrheit ist, gang, Wahrheit ist gegangen, Wahrheit ist gegangen, Wahrheit gegangen, weg. Vielleicht diese zwei Wörter. Nein, nein, ich... Ich hasse dich. Ich skipp das nochmal. Ich will diesen Dialog haben, Entschuldigung. Ich, ich hasse das... Bis gleich. Okay, ich bin wieder da. Ich habe es geschafft. Das sind jetzt zweimal. 1940. Ich geh weg. Ja, sechs Minuten. Super. Muss ich einfach rausschneiden. Also, unsere Optionen sind laut vorlesen, die Sätze umdrehen. Was sonst könnte Gone and Through was also weg und Wahrheit meinen? Und vielleicht rückwärts lesen. Rückwärts lesen. Hand sinister, die of darkness, die in a sleep is truth. Nein, das macht keinen Sinn. Äh, laut vorlesen macht gar nichts, entschuldigung. Se die Sätze rumdrehen könnte man machen. Ich überlege mal wegen anderen Optionen. Was könnte Gone and Truth sonst noch bedeuten? Genau, danke schön. Die Wahrheit ist natürlich mein sowas wie korrekt, aber vielleicht auch Fakt. In anderen Worten, Worten so das rechts ist, also recht, richtig, rechts, richtig, right? Das, da können wir davon ausgehen, dass gone heißt links, left. Natürlich Also, so. ich meine immerhin, wenn jemand geht, also after someone left, wenn jemand gegangen ist, dann sind sie weg, gone. Aber in diesem Fall, Homonyme, Google! Homonyme sind, glaube ich, äh, Wörter mit gleicher Bedeutung. Gleiche Worte mit unterschiedlicher Bedeutung, so rum. Irgendwie Left, das in Englischen halt einfach heißt Weg und Links und was auch immer sonst noch. Genau. <lacht> Ein Wort mit mehreren Begriffserklärungen. Und mit mehreren Bedeutungen. Direkte Homonyme, dann heißt Wahrheit rechts und Gone, left, also links. und wir nochmal das Armband an. So, jetzt gehen wir wieder zurück in den Adventure Mode. Das linke und das rechte von diesem Armband, diese zwei Dinge, die rausstecken. Also wenn ich in der richtigen Reihenfolge drücke. Truth has gone, truth has gone, truth has gone. Also es müsste rechts, links, rechts. Dankeschön. Das geht noch. Nein, das ist... Control Zone ist geil. Bitte so. Ich krieg mein Item mit. Aber Truth has gone. Truth has gone. Truth has gone. Gone ist left. Und Truth is Right. Also müsste es rechts, links, rechts, links, rechts, links sein. hat oh, es gerade. Boah, das, das Rätsel ist richtig schlau. Meine Nummer wird resettet und endet immer auf der 1. 1438. Irgendwas. Hey, was sind das für Nummern? 14383. 3. Ich schreibe mir das auf, dass ich nicht denselben Bullshit gerade nochmal mitmachen muss, dass ich mir das alles merke. Darauf habe ich gar keine Lust mehr, weil das ist echt schwer. 14383421. 3, 3, Wie sieht es eigentlich mit dem Storycheck aus? Ich bin immer noch in diesem Novel drin. Scheiße. 14383421. 14383, 421. 14382. 1 rechts, 4 links und. Ja. Bingo. Ich wusste es war dafür. Irgendeine Notiz. Woher hat Clover diese Info? Entschuldigung. Ich bin gerade sehr misstrauisch gegenüber Clover leider. Ich entschuldige mich immer für Misstrauen. So einen Block brauche ich nicht. Irgendeine Notiz. Einmal äh, schauen. Fakt Nummer 1. Das Nonary Game wurde schon mal vor 9 Jahren gespielt. Fakt 2. Die Person mit der Nummer 2. Sorry, Entschuldigung. Die Person mit der Nummer 2 hat am Nonary Game vor 9 Jahren teilgenommen. Also Snake. Fakt 3. Es wurde geplant bei den, bei den folgenden 4 Personen: Cradle Pharmaceutical CEO Gentaru Hongu. Cradle Pharmaceuticals Chief, Chief of Staff, also äh, Mitarbeiterchef oder sowas. Nagisa Nijisaki. Cradle Pharmaceutical RD Supervisor. Irgendein Supervisor. Teruaki Kubota. Und irgendein Shareholder, also Kageshika Musea Shido, kenne ich nicht. Ich muss sie bestrafen. Für die unschuldigen Leben, die sie geopfert haben. Das ist die einzige Warnung, die sie erreichen werden. Äh, damit unschuldige Seelen vielleicht gerettet werden, werde ich jetzt die Wahrheit sagen. Zero. Sorry, aber... Denkt ihr, ihr könnt vielleicht alle mit mir mitkommen? Mit dir mitkommen? Ich würde euch alle bitten, in den großen Spitalraum zu gehen. Wieso? Ich will nur etwas sicherstellen. Was willst du denn sicherstellen? Ich will wissen, ob die Person, die ich verdächtige, wirklich der Täter ist. Warte, dann sagst du... Ja. Ich glaube, ich habe es rausgefunden. Ich weiß, wer Snake und Clover gekillt hat. Wir sind immer noch... Mich nimmt ein Wunder, wo wir vom Tri abweichen. Wie auch immer, könnt ihr mir bitte einfach ins große Spitalzimmer folgen? Ich werde da alles erklären, sobald wir da sind. Scheiße. Wer ist schon da? Es ist 5 Uhr. Wir haben nicht mehr viel Zeit, lasst uns gehen. Ah, fuck off. Okay, bevor wir loslegen, wollte ich euch bitten, äh, habe ich gehofft, ihr könntet etwas für mich tun. Ace, seven Lotus, könnt ihr bitte eure äh, eure Handballen auf das Red legen, also eure Hände? Ähm. Hä? Mhm. Huh? Wieso? Wenn wir zu dus Duschraum müssen, können wir nicht. Nein, wir gehen nicht rein. Äh, sobald ihr euch bestätigt habt, geht wieder weg von der Tür. Wieso? Bitte tu es einfach. Oder wollt ihr vielleicht nicht wissen, wer Snake und Clover gekillt hat? Hm, von mir aus. Was ist mit dir, Ace? Äh, was ist mit dir, Ace? Lotus? Na dann. Klar. Um 1, 7, 8. 7 und 8 sind 15. 1 ist.. 16, das gibt 7 und nicht 3. Ich habe eine Idee. Äh, ich glaube nicht, dass dieses Device zu einer Hand, die drauf platziert wird, reagiert. Ich glaube, es reagiert auf ein Armband, das nahegebracht wird. Du brauchst keine Hand. Ich wusste es. Ach, scheiße. Boah, für was war denn das jetzt? Was soll ich das wissen? Nein. Ace. Ah, oh, es macht weh. Danke. Ich bedanke mich für eure Mitarbeit. Übrigens, Ace, äh, darf ich dich was fragen? Was, was denn? Weißt du... Wer ich bin? Was ist denn das für eine Frage? Antworte sie einfach. Wer bin ich? Du bist Junpei natürlich. Wer solltest du sonst sein? Leider ist das die falsche Antwort. Eigentlich bin ich Santa. Was? Die Kleidung, die ich trage, habe ich von Junpei ausgeliehen. Und die Kleider, die er trägt, sind meine. Wir haben einen kleinen Tausch gemacht. Das ist lächerlich, unmöglich. Also sagst du, ich bin nicht Santa? Natürlich bist du nicht Santa. Wieso? Wieso bist du dir so sicher, ich bin nicht Santa? Wenn du, äh, wenn du Santa wärst, dann wäre Tür Nummer 3 nicht aufgegangen für uns. 1 plus 7 plus 8 plus 3 ist 19. 1 plus 9 ist 10. Die Wurst wäre 1. Aber die 4 von uns haben Tür Nummer 4, 3 aufgemacht. Du kannst nicht Santa sein. Deine Nummer ist nicht 3. Es ist 5, oder? Du hast recht, meine Nummer ist 5. Sorry, Ace, ich habe dich reingelegt. Natürlich bin ich nicht wirklich Santa, ich bin Junpei. Wer könnte denn denken, dass ich das wäre? Natürlich bin ich es nicht. Das war lächerlich. Aber ich glaube, du konntest nicht sehen, wie offensichtlich es war. Ich habe dich schon mal gefragt, oder? Was macht dich so sicher, dass ich nicht Santa bin? Und du hast gesagt, wenn du Santa wärst, dann hätte die Tür Nummer 3 nicht, nicht, nicht, nicht geöffnet. Die meisten Leute würden das nicht sagen. Das erste Ding, das den meisten in den Kopf kommt, wären nicht die Armbandnummern. Es wäre nur etwas, was sie sagen würden. Ein Satz. Du hast nicht sein Gesicht. Ace. Ja, was? Entschuldigung. Ich liebe Ace, verdammt nochmal. Ace ist so ein geiler Charakter, der das Arschloch ist in dieser ganzen Story. Was hat dieses Scheiß-Prosopagnosie damit zu tun, dass er keine Fressen erkennen kann? Junpei, du bist ein Volldepp! Prosopagnosie? Was ist das? Keine Ahnung. Prosopagnosie ist. Okay, ich gestehe. Ich habe Prosopagnosie. Ich kann ges menschliche Gesichter nicht unterscheiden. Äh, wolltest du damit das beweisen? Du wolltest mich da mit meiner Krankheit fertig machen? Nein, nein, gar nicht. Ich mach mich nicht lustig über dich. Ich fühle mich schlecht für dich. Nein, der Grund, wieso ich das aufgebracht habe, ähm, ist, dass deine große Chance ist, dass die Person, die Snake getötet hat, prosopagnosie hat. Was, was meinst du? Ich komme Ich komm gleich raus. Okay, Entschuldigung, Junpei, vielleicht hast du eine gute Art, aber. Okay, wir, wir gucken mal, wie es weitergeht. Ich glaube, das war du, Ace. Du hast ihn getötet. Das ist lächerlich. Was für einen Beweis hast du? Ich habe drei Beweise. Denk auf ein paar Stunden zurück. Du hast uns dazu gebracht, über diese drei Türen hier zu diskutieren. Es gab keine Chance, dass sieben Leute durchkamen. Lotus hat gesagt, wir opfern einen von uns. Dann hast du gesagt, ich bleibe hier. Wieso solltest du sowas sagen? Ziemlich einfach, oder? Du wolltest nicht, dass wir den toten Körper in der Dusche sehen. Weißt du, wenn Ace zurückbleibt, konnten wir nur noch auf zwei Türen gehen. Sieben und acht. Da war keine Chance, wir konnten durch Tür Nummer drei gehen. Den Duschraum. Du wusstest, das nicht weiß. Deswegen bist du freiwillig hier geblieben. Komm, komm schon, denkst du, das ist ein bisschen weit hergeholt? Ich kann verstehen, dass du einversüchtig bist auf meinen Mut, aber... Bitte. Äh, degradiere meine Aktion nicht. Ich wollte nur den Rest von euch retten. Du kannst schon meinen Selbstopferungswert verstehen vielleicht. Altruismus, hä? Du wusstest es bereits, oder? Du wusstest, egal welche Tür wir nehmen, irgendwann kamen wir zurück in diesen großen Spitalraum. Was zur Hölle sagst du da? Natürlich wusste ich nicht, das. Wie soll ich das wissen? Wirklich? Ja, ja. Okay, das ist cool. Okay, ich habe noch zwei weitere Beweise, die sagen, dass du der Täter bist. Die zweite ist das, wie ich vorhin gesagt habe, also diese Prosopagnosie. Das heißt, du willst damit sagen, dass Leute, die Gesichter nicht unterscheiden können, schlechte Personen sind. Junpei, die nennen das vor... Äh wie ist das Wort? Nicht Voreingenommenheit. Ähm, fuck, jetzt komme ich nicht mit Wörtern. Ihr wisst, was ich meine, dieses... Alle Juden sind geldgierig. Gezeugs halt so Zeug. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich brauche Vorurteil. Genau. Vorurteil. Nein, ich bin nicht so dumm. Dann wieso? Na, bevor ich es erkläre, ich glaube, ich sollte dir was sagen. Der Körper im Duschraum ist nicht Snake. W was? Dann geht es auf. Okay, haltet euch fest. Ich habe vorhin gesagt, ganz einmal, ich, ich weiß, Folge 2 oder 3, habe ich gesagt, theoretisch könnte Ace das Armband von Nummer 9 haben. Ich wusste aber nicht, ob das Armband funktioniert, wenn es keinen Arm hat. Wobei, wir haben alles das Armband am linken Arm gehabt und Snake hat keinen linken Arm. Es musste funktionieren. Das kann man jetzt äh, wissen endlich. Okay, also, jetzt kommt alles zusammen. Haltet euch fest. Denn Snakes linker Arm ist nicht echt und trotzdem hat das Armband funktioniert. Somit wissen wir eigentlich, oder wusste Snake, dass die Armbänder funktionieren, wenn sie außerhalb des Armes sind. Ace wusste, dass Werner der Täter ist und Ace hat die Nummer 9 mitgenommen. Wie kam Ace an die Nummer 9, als wir durch Tür, Tür 5 wollten? Ich lese gleich weiter, Entschuldigung. Äh, wie auch immer, er hat die Nummer 9. 1 plus 9 gibt 10, plus Snakes Nummer 2 gibt 12, 1 plus 2 gibt 3 und so kam er durch die Tür. Ich habe ihn Ace ausgeschlossen, weil ich nicht wusste, ob das funktioniert mit der Nummer 9. Ich habe Ace vertraut, diesen Bastard. Ich habe es nicht sofort zusammengeschlossen, aber da war etwas, das Clover mir gesagt hat. Sie sagte mir, dass Snakes linke Arm prosthetisch war, So also kam äh, fake. Er hat seinen echten Arm in einem Unfall verloren. Uh, aber der A, der Körper in dem Duschraum, nennen wir einfach Typ X. Typ X linke Arm war tatsächlich Fleisch und Blut. In anderen Worten, Typ X konnte auf keinen Fall Snake sein. Oh nein, das ist unmöglich. Sagen wir hypothetisch, dass der Killer nicht prosopagnosie hätte. Wenn das der Fall wäre, hätte er sofort merken müssen, dass Sky X Typ X nicht Snake ist. Sogar wenn die Kleider dasselbe war wie Snake, die Gesichter wären komplett unterschiedlich. Vielleicht. Es müsste offensichtlich sein, dass sie unterschiedliche Leute waren. Und trotzdem haben sie ihn getötet. Wieso? Wieso sollte de, der Mörder einen Unbekannten bringen, der gerade aufgetaucht ist? Unbekannten umbringen. Andererseits, wenn der Killer Prosopagnosie hatte, macht es Sinn. Der Killer dachte, Typ X war Snake und hat ihn umgebracht. Warte, einen Moment. Sag mir mal, du hast recht, und ich habe Typ X für Snake gehalten. O auch wenn ich das getan hätte, hätte ich kein Motiv, ihn zu töten. Wieso sollte ich Snake umbringen? Ich kann auf zwei Motive zurückgreifen. Snake kannte deine Vergangenheit. Wenn er jemals erzählte, was er wusste, wäre das ziemlich schlecht für dich. Du wolltest es nicht, dass es passiert. Damit du damit du sicher sehen konntest, dass Snake jetzt seine Klappe haltet, musstest du ihn töten. Nummer 2 Snake hat einen Groll gegen dich. Du wusstest das, oder du hast es vermutet. Äh, auch wenn du deine Identität nicht bekannt gibst, äh, auch wenn deine Identität nicht bekannt wurde, war eine Bedrohung für dich. Du wusstest, äh, du wusstest nie, wann du vielleicht angegriffen wirst. Du konntest deine Verteidigung niemals runterlassen. Jeden Moment war ein Moment, in dem er etwas probieren konnte. Du wolltest die Gefahr nicht einfach immer dabei haben. Also hast du Hey, warte eine Minute. Was ist die Vergangenheit von Ace, die wir nicht wissen sollen? Die hast du doch selbst herausgefunden. Danke, wir sind übrigens drüben. Perfekt. Äh, wieso hat Snake... Mh, Groll gegen ihn? Guck dir das an. Was ist dieses Stück Papier? Das Nonary-Game war vor neun Jahren gespielt worden. Die Person mit der Nummer 2 hat schon mal teilgenommen. Und es wurde von vier Leuten geplant. CEO Gentaro Hongo. Was, was ist das? Genau, und Santa hat uns ja. Stimmt, Santa war gar nicht dabei vorhin. Santa hat uns gesagt, dass er das CEO ist. Es ist die Nachricht von Zero. Es war im Safe im ersten Klassen. in der Kabine vom ersten Raum. Äh, einen Moment, das Papier ist eine Lüge. Jemand probiert mich hier als Täter hinzustellen. Mich? Du hast mich gesagt, oder? Würde das nicht heißen. Du gibst zu, dass du Hongo, der CEO der Cradle Pharmaceuticals bist? Oder sehe ich das falsch? Okay, so viel gebe ich zu. Ich bin tatsächlich der CEO von Cradle Pharmaceuticals, Gentaru Hongo. Also, was ist damit? Ich weiß gar nichts über dieses non Games, das tat damals anscheinend vor neun Jahren passiert ist. Jedes, Alles auf diesem Stück Papier ist Bullshit. Jemand will mich dafür sitzen lassen, weißt du? Als erstes, also Junpei, du behauptest, ich habe das alles selbst gemacht. Denk nochmal darüber nach, okay? Wie hätte ich Snake selber killen können? Nicht Snake, es war Typ X. Ne, warte, dann kann... da kann ja gar nicht die Nummer 2, Snake... Wo ist Snake dann? Okay, Frage 1, wo ist Snake? Frage 2, hat Typ X auch Nummer 2 getragen? Ist mir egal, wer es ist. Du sagst, der Killer hat den Typen in Tür 3 gestoßen. Ja, vielleicht. Also konnte ich das nicht alleine machen, oder? Ich konnte Tür Nummer 3 nicht mit mir selbst und Typ X. Nein, konntest du. Was? Tatsächlich, Ace. Als... als du bewusstlos warst, habe ich etwas von dir mitgenommen. Erinnerst du dich, als du dir das Anästhetik gespritzt hast im Spitalraum? Ja, damals. Habe ich das... Nein, hast du die. Ich hab dich dran, Ace. Deine rechte Hand hier, da, erzählt mir alles, was ich wissen muss. Willst du mir sagen, warum du dir solche Sorgen machst? Was ist in dieser Tasche? Es ist die Nummer 9, oder? Ace, Typ 9 und die Nummer 9. Das war alles, was du brauchtest für die Tür 3. Das ist, wie du Typ X selbst umgebracht hast, Ace. Alles, was du brauchst, war die Nummer 9 in deinem, in deinem Brustkasten. Aber... Wenn er dafür gesorgt hat, dass Snake schon vorhin verschwand, hätte er die Nummer 2 von Snake auch mitnehmen können. Wenn du unschuldig spielen willst, ist das okay für mich. Erzähl weiter, sag mir, du hast die Armbänder nicht, wenn du das tun willst. Aber wenn du deinen Mantel abnehmen könntest und sie mir geben, wäre ich dir sehr dankbar. Andererseits müssen wir sie mit Gewalt von dir nehmen. Nicht wahr, Seven? Ja. Das wäre mir eine Freude. Es lacht einfach. Oh shit, jetzt sieht er richtig krank aus. Ach du Scheiße. Ähm, ähm ja, okay. Fuck. Gut gemacht, Junpei. Wie du richtig zusammengesetzt hast, habe ich die Nummer 9. Ich habe sie geholt, dass wir die Nummern, äh, Als wir für das für die fehlende Hardware für die Reds gesucht haben. Ich habe den Raum verlassen, den ich durchsuchen müsste, und bin in die erste Klasse auf Deck B gegangen. Mein Sinn war dabei, die Nummer 9 zu kriegen. 9 ist ein verlässlicher, Be ähm... begleitender Nonary game 9 zu irgendeinem Set von Nummern dazu zu zählen, wird die Quersumme nicht verändern. Wie du siehst, ist die 9 eine sehr nützliche Nummer hier. Mit dieser Nummer kann ich überall hin mit jedem. Aber wie hat es geschafft, dass die Nummer 9 nicht triggert bei den anderen Räumen? Oder sie haben die Sterne nicht gezeigt. Vielleicht deswegen... Oh. Sie haben, vielleicht haben sie die Sterne nicht gezeigt nach Ace. Und dann kam da eben noch ein vierter Stern dazu oder so. Das kann, Irgendwie passt... Ich bin ehrlich, mir passt das nicht so ganz zusammen. Aber ist okay. Ähm, ja, man könnte sagen, das ist ein Game Changer. Also... Ich bin in die erste Klasse gegangen, um es zu holen. In kurzen Momenten hatte ich die Nummer 9 bereits. Da war ein kleiner Bonus. Das Messer, das der, 9, das der 9. Mann benutzt hat. Ich habe es eingesteckt und bin wieder weg. Ich bin zurück, wo ich hin musste, und da bin ich in Snake gerannt. Naja, diesen Typ X. Ich habe ihn vor mir gesehen. Er wollte in den großen Spitalraum und hat mich nicht gesehen. Der Mann, der Snakes Kleidung getragen hat, ging zu Tür Nummer 3. Äh, als er gestoppt hat, bin ich hinter ihn her und habe ihn angerufen. Snake. Er drehte sich um. Er hat nichts gesagt. Sein Mund hing nur halb offen rum. Er war irgendwie betäubt, als ob er halb schlafend war. Vielleicht schon unter Drogen. Wie auch immer. Ähm, gloss over little things like äh, Ich tendiere dazu, kleine Dinge wie diese zu bemerken. Ich hoffe mal, das heißt. Oder übersehen. Äh, wie auch immer. Äh, ich sehe jetzt, wenn der tatsächlich wie ein Doppelgänger für Snake zählt, dann hat er die Nummer 2. Vielleicht ist er dann, wenn er so halb... Betrüppelt da rumrennt, dass er vielleicht einer dieser Gedankenexperiment-Kiddies ist. Ich war mir ziemlich sicher, dass dieser Mann Snake war. Ich wusste, Snake hat im Nonary-Game von neun Jahren mitgemacht. Dass er blind war, macht es natürlich sinnvoll, dass er mich nicht sofort bemerkt hat bei unserem ersten Treffen. Aber wieso hat Snake später nicht irgendwas zu mir gesagt? Er hat sicher nicht vergessen, was vor ihm damals im Nonary Game passiert ist. Aber nicht einmal hat er probiert, mich zu konfrontieren. Hat ihm seine fehlende Sicht äh, verhindert, dass er nicht genau wusste, wer ich war. Oder vielleicht steckte Snake mit Zero zusammen, um mich zu verarschen. Wie auch immer, er war eine Bedrohung und es war besser, mit ihm äh, zu klar klarzukommen, schneller als später. Also schneller als, schneller als später zu handeln. Ich musste ihn loswerden, bevor er Aktionen ergreifen konnten. Ich habe schnell gedacht und habe meinen Plan in Wirklichkeit umgesetzt, sofort. Ich hielt das Nummer 9 über das Red. Habe meinen Snake-Arm... Und dann habe ich Snakes-Arm gepackt und habe seine Hand gegen den Scanner gedrückt. Finde ich immer noch cool, dass dann die zwei einscannt, aber ist okay. Die Tür ging auf. Ich habe den Mann durch durchgeworfen. Sekunden später ging die Tür zu. 81 Sekunden sind durch. Und danach bin ich zu meinem Posten, als wäre nichts passiert. Als ich meine Suche beendet habe, bin ich zurück zum großen Raum, was also ein, eines allen Uhr Ace, hast du Colover gekillt? Job. Yep. Wieso hast du sie umgebracht? Sie war Snakes Schwester. Es war möglich, dass er irg irgendwas gefährliches gesagt hat. Zusätzlich ging sie durch Tür Nummer 1. Es klang logisch, dass sie sie gefunden hat. Was gefunden? Wieso gehst du nicht selber durch Tür Nummer 1? Vielleicht ist es irgendwo versteckt. Ja, aber ich und Lot. Ja, aber ich und Lotus sind auch durch Tür Nummer 1. Wir haben gar nichts Verdächtiges gesehen. Ja, soweit habe ich ja auch schon gedacht, dass ich einen Report gehört habe. Ich bezweifle, dass ihr zwei es finden könnt. Hm. Aber vielleicht war klar Unterschied, anders. Vielleicht hat sie es gefunden. Ich war also ziemlich verzweifelt, dass ich sie finden musste. Und zuletzt habe ich es getan, in, in der Kabine der ersten Klasse. Ich habe sehr ruhig gesprochen. Hast du es gesehen? Was gesehen? Tu nicht so, als würdest du es nicht wissen. Du warst im Kap Captains Quartier, oder? Ha, von was redest du? Na dann. Übrigens, was machst du hier, Glaube? W was? N nichts. Das Blut auf deinen Schuhen sieht frisch aus. Hast du den Körper vom Neunten Mann angeschaut? Okay. Deine Stille heißt, bedeutet mir, dass du es bemerkt hast. Dass du hättest das gesehen, nicht wahr? Du hast gesehen, dass sein Armband weg ist. Nein! Du gehst nirgendwo hin. Du bleibst hier. Nein! Renn nicht weg, kleines Mädchen. Ich mag Ace. Aber er getötet. Okay, jetzt wird jetzt wird's langsam schwierig mit den Charakteren. Jetzt sterben meine Lieblingscharaktere, meine anderen Lieblingscharaktere. Also ja, Klauber war nicht mein Lieblingscharakter, aber es war cool. Mein Lieblingscharakter bringt andere coole Charaktere um, wie Snake und Clover, verdammt nochmal. Und so habe ich Clover gekillt. Du kleiner Wichser. Ich gebe zu, ich habe verloren. Ich habe komplett auf ganzer Linie verloren. Aber verstehe das nicht falsch, Junpei. Ich habe nicht gegen dich verloren. Ich habe gegen Zero verloren, nicht gegen dich. Ich bin angewidert von mir selber, dass ich in so eine einfache Falle getappt bin. Ich sehe wie ein Idiot aus. Und es war eine Falle. Kein Fehler. Ich wurde reingelegt und manipuliert von Zero. Den Mann, den ich in der Dusche gekillt habe. Es war nicht Snake. Äh, wenn es nicht Snake war, habe ich keine Ahnung, wer es war. Aber als hat Snakes Kleidung getragen und es war kein Zufall. Er wurde, ihm wurde irgendwas initiiert, das seine kognitive Fähigkeiten behindert hat. Und somit hat er verhindert, dass er sich selber gegen mich identifizieren kann oder mir widerstehen, also sich wehren kann. Und wir können die Teile vom, von den Komponenten, wir können die Komponente, die vom Red entfernt wurden, nicht vergessen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Zero alles geplant hat. Zero hat sichergestellt, dass ich den Typen killen würde. Das heißt, Zero hat natürlich alles gewusst, was ich tun würde. Dass ich die Nummer 9 nehmen hol holen würde und dass ich Snake, Snake probiere zu killen. Alles. Ich muss sie alle bestrafen. Für die unschuldigen Leib Leben, die sie geopfert haben. Das ist die einzige Warnung, die sie erhalten. Diese, Inno diese unschuldigen Seelen werden vielleicht gerettet. Das ist meine Wahrheit. Ah, dead in us actually. Yeah. Damit unschuldig. Ich glaube, Zero ist einer von uns. Zero ist einer von uns. Nein, warte. Da ist noch eine Person. Snake. Der Mann, der in der Dusche gestorben ist, ist nicht Snake. Das heißt, wahrscheinlich ist Snake noch am Leben. Vielleicht ist Snake Zero. Vielleicht hat er Typ X dazu gezwungen, seine Kleidung zu tragen, zum, dass wir alle dachten, er ist tot. Wo ist Snake jetzt? Was, wenn er irgendwo sonst ist und uns auslacht? Wenn er Zero ist, hat er uns mit allem anderen auch angelogen. Schaut er uns zu? Er ist blind, verdammt. Ich glaube nicht, dass er clever und so angelogen hat. Ah, ich glaube nicht, dass Snake böse ist. Hm, ich glaube, ich bin fertig mit meiner äh, Aussage. Also mit meinem... Ich gestehe alles. Mit meinem Geständnis. Dankeschön. Wieso gehen wir nicht weiter? Was zur Hölle soll diesen Scheiß? Du gehst gar nicht hin, du Wichser. Gar nirgendwo hin. Wir lassen hier deinen Arsch hier, um zu verraten. Wieso? Weil ich Clover gekillt habe? Ist lächerlich. Wieso seid ihr so... Wieso seid ihr so sauer darüber, dass ich die kleine Bitch umgebracht habe? Ace, du bist ein Arsch, hör auf. Sie war dir nichts wert. Ein, ein Fremder, den, hast, den du erst ein paar Stunden getroffen hast. Habe ich nicht recht? Du Bastard. Hau meine rein, hau meine rein. Ah, ähm, mich mit deinem Schlag zu betäuben. Du hast Feuer in dir, nicht wahr? Ich gebe zu, ich mag äh, starke Frauen. Vielleicht willst du noch eine mehr? Hm, vor dem. Gebe ich dir eine zurück. Ich bin getriggert von Ace. Es tut mir leid. Aber wir haben noch mega viel Story vor uns. Ich weiß nicht, ob das noch mega viel Story ist oder nicht. Wenn jemand von euch auch nur blinkt, äh, blinzelt, drücke ich den Abzug. Ich habe zwei, nein, drei Leute getötet. Denkt nicht, ich bin nicht bereit, um vier draus zu machen. Drei Leute? Was meinst du damit? Hm. Na du, nutzen wir diese Option, um euch zu erleuchten. Die Person, die den neunten Mann getötet hat, bin ich. Na, okay, um genau zu sein, habe ich ihn dazu ermutigt, sich selbst töten zu lassen. Ja, als wir die Haupttreppe untersucht haben, kam er zu mir und hat mir seinen Namen genannt. I recognize it at once. Ah, ich habe ihn sofort erkannt. Ich habe ihm einen kleinen Stoß gegeben. Eine kleine Lüge. Es sieht aus, als wären die Einstellungen für das Dead beendet worden. Äh, wir müssen jetzt nur noch eine einzige Person einloggen, um den Zünder zu deaktivieren. Das heißt, Ace hat schon keiner genommen und der neunte Mann auch. Untersuch, was hinter Tür Nummer 5 ist. Wir treffen uns später wieder. Und mit diesem Satz. Okay. Viel Spaß noch, Jungs. Ich gehe mal voraus. Bis dann. Shit, wieso hört du dich auf? Verdammt. Du hast mich angelogen. Öffne die Tür, bitte. Ich flehe ich ich euch an. Bitte helft mir. Holt mich hier raus. Oh mein Gott, oh mein Gott, da ist keine Zeit mehr übrig. Hört mir zu. Er, ich wurde angelogen. Er hat mich angelogen. Er hat mich reingesteckt. Es war er. Er hat mich getötet. Es war er. Ich habe nicht einfach gesagt Nummer 1. Natürlich, es muss ja dramatisch sein. Ich hatte vier Gründe, ihn zu töten. Wie gesagt, im Nonary Game, die Nummer 9, ist es ist ziemlich wichtig. Wenn ich sie ihm einfach gelassen hätte, dann er oder... ...it also er oder alles wäre eine Bedrohung für mich geworden. Deswegen habe ich mich entschieden, ihn ziemlich früh auszuschalten. Ich wollte die Nummer 9. Wenn ich sie bekommen würde, dann konnte ich das Spiel so manipulieren, wie ich wollte. Aber ich konnte die Nummer nicht kriegen, außer der Besitzer war tot. Das ist der zweite Grund. Auch wenn wir die Nummer zur Seite schieben, wäre er nicht das Stress für mich gewesen. Er kannte meine Vergangenheit. Er wusste, was passiert ist hier vor 9 Jahren. Es war für mich wichtig, dass ich ihn ausschalte, bevor er irgendwas rauslassen konnte. Zuletzt wollte ich einen kleinen Test machen. Äh, ich wollte sehen, ob das Nonary-Game ernst ist oder ein kleiner Versuch für einen Witz. Ich musste mich sicher... Ich, ich musste sicher sein. Deswegen habe ich ihn dazu motiviert, gegen die Regeln zu spielen, sodass ich zuschauen konnte, wie das Ergebnis ist. Ich verstehe dein drittes Motiv nicht. Was zur Hölle ist vor neun Jahren passiert? Habe ich nicht gesagt, das nonary game wurde gespielt. Ich habe es geplant und ich habe es ausgeführt. Wieso? Was zu heute sollte es bringen? Ich glaube nicht, dass ich irgendeinen Grund habe, es dir zu sagen. Hey, was ist mit dieser Waffe? Wo hat er sie her? Wieso sagst du es ja nicht, Santa? Ah. Auf der anderen Seite von Tür 6... Wir haben die Waffe im Sake von dem Cargo raum richtig? Der Bastard muss sie geschnappt haben, als wir nicht hingeschaut haben. Natürlich habe ich. Das war ein ziemlich großer Fehler, weißt du? Einfach nur zu sagen, du hast vorgehabt, sie zurückzulassen. Hm, da ist nicht mehr viel Zeit übrig. Ich gehe mal. Ja, wo gehst du denn hin? Muss ich es wirklich erklären? Ich dachte, das wäre ziemlich offensichtlich. Ich habe die Nummer 9 und jetzt habe ich Lotus. Ja, gut, das passt. Äh, war da nicht ein Tür mit einer Nummer 9 drauf im Raum, wo wir eing. der das wie ein Kirche ausgesehen hat? Da gehst du hin, nicht wahr? Und war, we weißt du das? Santa hm. hat mir davon erzählt, dass wir nach Klauber gesucht haben. Okay. Du hast recht, das ist mein Ziel, aber. jetzt muss ich euch allen schau sagen. Ah, und bitte, vergesst meine Warnung nicht. Bewegt euch und ich ziehe den, den. nicht Zählstecker, ich drücke den Abzug. Ich brauche sie nicht lebendig, um die Tür zu öffnen, weißt du? Scheiße. Er kommt weg. Aber wir können es nicht riskieren. Wir können es nicht riskieren. Na dann, Lotus, öffne die Tür für mich, wenn du willst. Verdammt. Und ihr gesehen es schlecht. Ja, wir kommen immer noch nicht... Äh... Ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll, aufzuhören. Ich glaube, da kann noch recht viel kommen. Ich habe das Gefühl, da kommt noch recht viel. Ich riskiere es mal und beende die Folge hier. Wir kennen jetzt Ace wahres Gesicht, dieser Wichser. Ich mochte den. Ich wollte nicht, dass er böse ist, verdammt. <lacht> Na gut, kann ich nichts ändern. Scheiße. Also. Äh, eben, wir sind jetzt hier mal kurz zum zeigen. Auf den ganz unteren Linie jetzt habe ich es geschafft, das Safe Ending zu erreichen. Und das nächste ist dann die zweitoberste Linie, das äh, chartroom Captain Quarters und dann Story Tracks safen. Das heißt, ich muss die Story Tracks einfach nochmal kurz spielen mit euch zusammen, dann zeige ich kurz, was die Story Tracks sind. Also, ja. Na gut, also, ich bende mal die Folge und sehen jetzt nächste Folge wieder, wenn wir dann das Safe Ending erreichen und die Vorbereitung fürs True Ending machen. Äh, ja, danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal. Cheerio!